Das schneiden wir raus. <lacht> nee. Fruchtig-spritzig. Ja, was mit spritzig gemeint ist, wie ich noch nicht. Was dann äh, im Mund ist oder dann erst auf Toilette anfängt mit dem Spritzchen. Das schneiden wir raus. <lacht> nee. Oh, 5,3% Weizen- und Pilsener Braumalze verleihen eine kräftige Bernsteinfarbe. Und schaffen die Grundlage für die sich ankündigen Fruchtaromen. Das werden wir dann mal schmecken. Ja. Warme Gehung sorgt für den satten Duft nach Bananen und roten Früchten sowie die kräftige Kohlensäure. Oh, mhm, ich kann mal... Dezente Hopfung mit den Hopfensorten Perle und Smart lässt den Fruchtaromen die volle Entfaltung. Blech, solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Ja. Das Allerwichtigste am trinken ist, dass ihr diesen Kanal abonniert.